Also einmal ganz vielen Dank, äh, Sonja, für die Überleitung. Und genau, wir werden uns jetzt in den kommenden ähm, 20, 25 Minuten noch einmal gedanklich zurück in das Sommersemester bewegen. Wir haben Mitte des Sommersemesters seitens des Ili eine Lehrendenbefragung durchgeführt unter denjenigen Lehrenden, die in verschiedenen Kontexten mit dem Ili Kontakt hatten, also zum Beispiel in Quiz-Digitalisierung, aber auch in dem Ad-Hoc-Programm schnell digital und haben dort ähm, fast 400 Personen anschreiben können, was in sich auch schon eine schöne Zahl ist, weil das einfach bedeutet, dass da sehr viel Interesse gewesen ist in vorherigen Jahren und auch kurzfristiges Interesse gewesen ist, äh, Supportleistung für digitale Lehre ähm, einzufordern und anzunehmen. und ähm, Einige Ergebnisse, die jetzt im ersten Teil kommen werden, sind denjenigen vielleicht schon bekannt, die auch an dem EDI Coffee Talk Ende Juli teilgenommen haben und im weiteren Verlauf werden wir dann noch auf zwei weitere Punkte eingehen, die wir jetzt in den vergangenen Monaten uns noch verschärft angeschaut haben. Und vielleicht auch hier noch einmal als ähm, Kontext, weil das ist tatsächlich wichtig für alles, was im Kontext oder im Zusammenhang von diesem Emergency Remote Teaching behandelt wird, ist, dass es ja einfach eine ganz besondere Situation gewesen ist, die nicht nur ähm, Menschen betroffen haben in ihrer Eigenschaft als Studierende oder Lehrende an Hochschulen, sondern ja auch immer wirklich bedeutet hat, das ganze Leben eigentlich ähm, innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf zu stellen und ganz anders organisieren zu müssen. Und für den Bereich der Hochschule oder der Hochschullehre bedeutet es hier einfach grundsätzlich, dass stark abgewichen werden musste von eigentlich ähm, didaktischen Konzeptionen, langfristig geplanten Formaten, dem vorsichtigen Ausprobieren, Nachjustieren, Neusteuern, der Integration von digitalen Elementen in die Lehre, sondern das war ja wirklich die Situation zu sagen, okay, es gibt jetzt eine bestimmte Anzahl an Wochen und innerhalb dieser Wochen müssen eigentlich alle Lehrangebote komplett digital angeboten werden, um das Sommersemester zu stemmen. Und Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten für all das, was dann an Aktivitäten gefolgt ist. Wir haben, uns, wir haben uns in unserer Studie unter anderem damit beschäftigt, nachzufragen, welche Erfahrungen FAU-Lehrende in diesem Sommersemester gemacht haben und auch grundsätzliche Erfahrungen mit digitaler Lehre gemacht haben, was sie für digitale Elemente eingesetzt haben und vor allen Dingen auch, welche Rahmenbedingungen in den Augenlehrern da weiter Bedarf ist für digitale Lehre. Wir werden jetzt im ersten Teil noch einmal ganz kurz die grundsätzlichen Ergebnisse uns anschauen, um einfach noch den Eindruck zu geben, wen haben wir befragt, welche Personen waren das, was tun sie so, und schauen dann nochmal ganz genau auf eine Gruppe, die eigentlich sehr spannend ist, oder nochmal besonders spannend ist, und zwar sind es diejenigen Lehrenden, die angegeben haben, dass sie eigentlich noch keine Erfahrung, also null Jahre Erfahrung mit digitaler Lehre haben, und die alle im Kontext von schnell digital Förderung oder Support erhalten haben, also wirklich eine Gruppe, die jetzt nicht nur zum ersten Mal wirklich stark in digitale Lehre einsteigt, sondern das auch unter diesen ganz besonderen ähm, Voraussetzungen oder Bedingungen getan hat. Und im letzten Punkt, wie gesagt, einmal Rahmenbedingungen und Perspektiven. Das schließt eigentlich auch sehr schön an an das, was Claudia Spitz schon gesagt hat, also Themen, was kommt im Wintersemester, ähm, Thema Interaktion, Thema Weiterentwicklung. Das wird also der letzte Punkt oder das letzte Thema an dieser Präsentation sein. Ja, wer hat teilgenommen in unserer Umfrage? Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass wir ein großes Spektrum an akademischen Lehrpositionen, ähm, Funktionen, Positionen einfangen konnten. Und zwar sind es einmal relativ gleich aufgeteilt die wissenschaftlichen Mitarbeiter, sehr viele Professoren auch und auch akademische Räte und äh, Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben und andere Positionen hier mit Lehre an der FAU. Verteilt über die Fakultäten auch ähm, recht gleichmäßig mit einem Überhang der philosophischen Fakultät, was aber auch daran liegt, dass das eigentlich die zahlenmäßig größte Fakultät ist, von daher ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, überraschend. Genau. Ähm, deutlich wurde auch, dass ähm, ein großer Teil der Personen, die jetzt in unserer Befragung geantwortet haben oder von denen wir vollständige äh, Fragebögen haben, das sind Personen, die auch in schnell digital ähm, unterstützt worden sind, was vielleicht auch damit zu erklären ist, dass da einfach dass, ähm, dieses ähm, die Verbindung äh, zu diesem Fragebogen und zu den Fragen, die wir gestellt haben, vielleicht noch besonders deutlich gewesen ist. Es war aber auch schön zu sehen, dass wir viele oder noch einige Lehrende dabei haben, die schon vorher Kontakt mit dem ILI hatten im Kontext digitaler Lehre, also im Kontext von Quizdigitalisierung, und auch einige Personen dabei sind, die sowohl in Quiz-Digitalisierung als auch in schnell digital Support und Unterstützung vom ILI erhalten haben. Wir haben die Lehrerfahrung abgefragt, die digitale Lehrerfahrung. Und hier zeigt sich eigentlich nicht unbedingt ein, ein, ein gegenteiliger oder nicht unbedingt ein Kontrast, aber es ist schon so auffällig, dass wir sehr, sehr viele Personen dabei haben, die schon sehr lange Lehrerfahrung haben. Also 24 Personen mit über 20 Jahren Lehrerfahrung und auch noch sehr große Präsenzlehre, während hingegen sich dann gezeigt hat, und es liegt teilweise auch in der Natur der Dinge, dass äh, digitale Lehre einfach noch nicht so lange möglich ist wie Präsenzlehre, dass hier viele Personen, also fast die Hälfte auch angegeben hat, dass sie wirklich noch keine Erfahrung mit digitaler Lehre gesammelt hat und andere Personen dann wiederum ein bis drei Jahre, vier bis sieben Jahre, also auch entsprechend dessen, wie sich die Möglichkeiten ähm, überhaupt das, der, das Bestehen digitaler Lehre in den letzten Jahren ähm, gewandelt und gestaltet. Ich okay ganz kurz auch abgefragt, die Veranstaltungsformen ähm, für die lehrende Unterstützung das ILI gesucht haben. Und zwar sind es hier einmal die Top 5. Es gab auch wirklich ein ganz äh, buntes Potpourri an Veranstaltungen und Formaten, die unterstützt worden sind. Aber hier ähm, ganz klassisch auch die Vorlesung, das Seminar, die Übung, ein Punkt Sonstige und äh, das Praktikum. Also hier wirklich ähm, schon ja ne, nicht, nicht unbedingt überraschend, dass es halt die klassischen universitären Veranstaltungsformate sind, aber doch noch mal ähm, als Eindruck, dass Vorlesung und Seminar eigentlich die Veranstaltungen sind die am häufigsten unterstützt worden sind. Der Support, der ähm, eingeholt wurde, ist ganz interessant ähm, hier zu sehen, dass es äh, vielfach äh, um Finanzmittel ging, also sowohl für Hilfskräfte als auch für die Anschaffung von Equipment. Also ganz klar, wenn man bestimmte Formate umsetzen möchte, braucht man ähm, Unterstützung als Lehrender, sei es durch ähm, ähm, Personen, also durch Hilfskräfte oder auch tatsächlich, um einfach erstmal ein bestimmtes Equipment zu haben, um manche Sachen realisieren zu können. Und es wird dann auch deutlich, dass auch die quasi die Hardware und ähm, die Personenpower, die da ist, dann auch unterstützt wird oder Hand in Hand geht mit Beratungsangeboten. Also einerseits, wie konzipiere ich eine Veranstaltung ähm, mit äh, unter Einsatz digitaler Medien und dann aber auch, wie setze ich sie um. Auch andere Angebote, die an der FAU bestehen, wurden ähm, wahrgenommen, aber man kann schon sagen, dass diese vier Punkte eigentlich diejenigen sind, äh, von denen die meisten Lehrenden in unserer Befragung profitiert haben. Und äh, wir haben uns auch einmal oder haben noch nachgefragt, was grundsätzlich Erfahrungen mit digitaler Lehre sind. Wir haben ja bestimmte ähm, Antworten vorgegeben und hier ist auch ganz praktisch mit Lehrenden ähm, hier äh, durchaus schon ähm, technische Elemente umgesetzt haben, wenn es um digitale Lehre geht. Sie haben auch digitale Lehrangebote betreut und entwickelt, wo es ein, äh, eine geringere Anzahl von Lehrenden angibt, die es. Ähm, Schon von sich behaupten zu können, ist eigentlich die so ein bisschen, wenn man so möchte, die theoretische Grundlage. Also es gibt Praktiker digitaler Lehre, die aber selber noch gar nicht unbedingt so viele Weiterbildungen gesucht haben zum Thema oder auch ähm, didaktische Konzepte vielleicht schon unbewusst einsetzen, aber fragen, okay, ist es jetzt ein Blended Learning Szenario, ist es ein Flipped Learning Szenario, sondern ist es vielleicht tatsächlich auch so, dass die Praxis da einfach schon ganz viel vorgibt, was Personen durchführen. Und das ist hier oder zeigt sich hier ein wenig in den Zahlen. Ähm, ebenso deutlich wurde, wir haben das hier mit ähm, Beispielveranstaltungen gemacht, also dass wir darum gebeten haben, dass äh, eine Lehrveranstaltung oder die erste Lehrveranstaltung ähm, ausgewählt wird, durch, äh, für die durch das ILI Unterstützung eingeholt worden ist und dann einmal aufgeführt wird, welche ähm, digitalen Elemente dort eingesetzt worden sind. Es war möglich, Mehrfachnennungen zu machen. Und hier wird auch deutlich, dass unter den ähm, vorgegebenen oder angebotenen ähm, Tools, Werkzeugen, Plugins in StudOn eigentlich die ganze Bandbreite genutzt wird. Das ist sehr schön. Das ja auch die Möglichkeit zur Mehrfachnennung, also dass man durchaus auch in einer Veranstaltung sehr viele Elemente benutzen kann. Und was aber auch deutlich wird, dass diejenigen, die in dieser beispielhaften ersten Lehrveranstaltung aufgeführt worden sind, dass wenn man hier schaut, dass es zwar das Forum ist, also was in den Bereich ähm, Kommunikation, Organisation geht, eigentlich dasjenige äh, Tool ist, was am häufigsten benutzt worden ist, sind es sind es dann zum Beispiel aber auch Lehrveranstaltungskripte, Literatur, vertonte Präsentationen, also eigentlich eher ähm, Werkzeuge, die der Inhaltsvermittlung dienen. Das ähm, schließt sich jetzt nicht, nicht unbedingt aus, also Inhalte müssen ja auch in erster Linie vermittelt werden, aber das ist schon nochmal ganz interessant, dass das halt wirklich in dieser Form von den Lernenden die Tools, an, äh, die Tools sind, die am häufigsten mitgenutzt werden und die sich halt auf den Vermittlungsaspekt beziehen. Und ähm, bei der Frage, wo sehen Sie Chancen für die digitale Lehre durch Corona, haben wir hier einige Blitzlichter eingefangen, die einige Punkte ganz gut illustrieren. Und zwar wird hier einmal in dem ersten Zitat deutlich, es waren jetzt offene Fragen, dass hier jemand gesagt hat, Lernen für die Zukunft und Übernahme geeigneter Elemente in die Zeit der Präsenzlehre. Also diese Äußerung ist eigentlich ganz schön einzufügen in die grundsätzliche Diskussion, Lehre nur online oder Lehre nur Präsenz. Also ist wieder dieser, dieses Argument, was Claudia Schmidt auch sagte, das Beste aus beiden Welten, also da an der Stelle zu schauen, was kann man aus dem Online-Lernen in die Präsenzlehre übernehmen, und was, was braucht es, um eigentlich beide Lehr-Lernformen gut aufeinander abzustimmen. Und hier hat jemand dann noch gesagt, ich habe die Vorzüge und alle Möglichkeiten besser kennengelernt. Ich würde gerne mehr online in Zukunft weitermachen und werde das auch. Also eher so die, die Tatsache, auch nicht nur unbedingt in didaktischen Konzepten zu denken, sondern auch an dem eigenen Lernprozess. Also zu sagen, okay, Corona ähm, hat jetzt trotz all der schlechten Seiten, die sicherlich auch damit einhergegangen sind, für mich die Möglichkeit gegeben zu erkennen, ah, okay, es hat auch Vorteile, manche Sachen online zu machen und ich möchte das gerne so weitermachen. Und äh, das dritte Zitat ist eigentlich auch sehr interessant. Hier wird gesagt, vieles von dem, was mit heißer Nadel gestrickt angeboten wurde, hat sich jetzt gar nicht so schlecht herausgestellt und wird auch nach der Pandemie erhalten bleiben. Ein erzwungener Sprung ins kalte digitale Wasser, aber die Lehre wird gestärkt daraus hervorgehen. Also auch dieser Gedanke, dass ähm, Lehre auch weiterentwickelt werden kann, dass jetzt auch trotz der Situation, dass viele wirklich mit viel Einsatz innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich nicht immer darauf achten konnten, dass alles so perfekt ist, wie man es vielleicht mit dem eigenen professionellen Anspruch sonst machen würde. Es hat funktioniert. Und ähm, auch Sachen, die jetzt erstmal entwickelt worden sind, die weiterentwickelt worden sind, werden später weiter genutzt werden können. Und es ist tatsächlich auch so dieses, dass auch ja Institutionen, nicht nur die FAU, sondern eigentlich alle Universitäten, die sich jetzt mit dem Thema haben beschäftigen müssen, gezeigt haben, okay, das geht irgendwie. Also man kann es auch als Institution schaffen, innerhalb kurzer Zeit Angebote so zu generieren, dass auf denen später aufgebaut werden kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass äh, Corona ähm, eben gerade auf der Tatsache geschuldet, dass es eine Pandemie ist, dass es äh, für niemanden in der Gesamtschau eine schöne Situation gewesen ist und auch weiterhin nicht ähm, sich abzeichnet, dass sich das jetzt kurzfristig bessern wird. Es Wir sind hier auch einige Punkte ähm, aufgeführt, die auch sehr wichtig sind ähm, zu beachten. Und zwar einmal ähm, das Menschliche fehlt, das Digitale bordelt über an seinen Möglichkeiten, man verläuft sich. Also das ist jetzt sicherlich ein, noch einmal zurückkehrend, äh, wir haben das in der Mitte des Sommersemesters gefragt, das ist sicherlich ein Punkt, ähm, der auch nochmal ganz wichtig zu beachten ist, der vielleicht auch didaktisch didaktischer Hinsicht wieder auf das Thema der Interaktion, der Kollaboration, der Kommunikation ähm, abzielt, aber wo auch deutlich wird, ähm, um sich wirklich auch ähm, ja, physisch begegnen zu können und nicht immer nur ähm, getrennt mediiert zwischen, äh, durch einen Bildschirm, das ist an der, sicherlich, an der Stelle sicherlich auch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass es auch eine Herausforderung gewesen ist, menschliche Art ähm, und auch lehrbezogene Art. Und hier auch wieder der Punkt, wenn möglich, blended learning, das Beste aus beiden Welten, das ähm, zeichnet sich ab und das hat sich auch an verschiedenen ähm, Stellen der Befragung abgezeichnet, dass viele Lehrende ähm, digitale Angebote, Online-Angebote als sehr hilfreich empfinden, solange immer auch gesichert ist, dass der Kontakt zu den Studierenden nicht abreißt, dass man diesen Kontakt aufrechterhalten kann und dass das Digitale eben nicht überbordet, im besten Falle. Und ähm, ein Zitat, ähm, das, denke ich, muss auch ganz, ganz stark in den Kontext der Pandemie gestellt werden und an die ja wirklich großen Herausforderungen, die in den ersten Monaten geherrscht haben, ein Tag hat nur 24 Stunden, die wissenschaftlichen Mitarbeiten können nicht alles perfekt digitalisieren und nebenher perfekt alle ihre anderen Aufgaben gerecht werden. Und ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, der sich auch in der Befragung durchgezeigt hat und der auch an anderer Stelle stark diskutiert wird, dass einmal grundsätzlich ähm, für die ähm, Konzeption und für die Gestaltung digitaler Lehre in den ersten Durchgängen oder beim Aufsetzen digitaler Angebote eigentlich immer mit einem erhöhten Zeitaufwand zu rechnen ist der ähm, sich im besten Falle über die Jahre dann ein bisschen einlevelt und ähm, man quasi dann äh, nach, Nachzieheffekte hat, die sich dann unterstützend auswirken können. Aber jetzt gerade im Kontext der Pandemie ist das natürlich was und ich glaube, da kann jeder auch ähm, entweder auf seinen Arbeitstag schauen, äh, auf seinen Lehralltag schauen, dass das was ist, was sehr deutlich geworden ist, dass in diesem Semester alle Personen, die mit Lehre zu tun hatten, an Universitäten hier ganz großen Herausforderungen gegenübergestanden haben. Und von daher ist es auch so, dass, dass dieses Ziel auch, das jetzt auch sehr drastisch ist, das aber eigentlich sehr gut illustriert und gleichzeitig auch noch mal deutlich macht, diesen Fokus auf Emergency dass das eigentlich was ist, was in einem ja, gemäßigteren Umfeld integrieren kann und auch einfach mal Shop machen kann, noch mal zurückgehen kann und halt nicht diesen Zeitdruck hat und nicht diese absolute Verpflichtung, das ganz schnell zu machen, das an der Stelle ähm, natürlich noch wieder relativiert würde. Aber für, für diesen Kontext der Pandemie ist das sicherlich eine Aussage, die ähm, auf viele Personen zutrifft, die jetzt mit Lehre zu tun haben. Wenn wir jetzt einmal ähm, schauen auf die äh, Neueinsteigerinnen in, in die digitale Lehre, also die wirklich jetzt als Emergency Remote Teachers angefangen haben, die nicht zwingend die Möglichkeit hatten, wie andere sich jetzt jahrelang ähm, ein bisschen darauf vorzubereiten mit kleineren Angeboten, mit kleineren Möglichkeiten und den, den Austausch oder diese Planung einfach viel stärker berücksichtigen konnten. Das ist jetzt ähm, ein kleines Sample aus, ähm, äh, aus diesen 88 Lernenden, die, äh, die uns geantwortet haben. Und das sind jetzt hier die, es ähm, sind nur 29 Personen, also all diejenigen, die angegeben haben, null ähm, Jahre Erfahrung mit digitaler Lehre und Support durch schnell digital. Also nochmal nicht die 39, die ich anfangs angesprochen hatte, ähm, sondern wirklich nochmal runtergebrochen auf die ähm, auf 29. Und wir haben hier gefragt, ähm, was die zentralen Lernerfahrungen sind. Also das haben wir ähm, so die zentralen Lernerfahrungen jetzt während des während der digitalen Lehre, während des ähm, digitalen Semesters. Und hier würde, ähm, lassen sich drei größere Kategorien ableiten. Und zwar ist es hier einmal ähm, die Herausforderung für Beziehung und Interaktion, also etwas, was so an der Schwelle steht, zwischen ähm, ja, Mensch, von Mensch zu Mensch und ähm, ja, didaktischen Prinzipien. Und hier würde dann auch in den einzelnen Antworten lässt sich das runterbrechen auf wenig Rückmeldung von Studierenden. Persönlicher Kontakt kann nicht ersetzt werden und geringe persönliche Interaktion. Also trotz ähm, der Tatsache, dass die interaktiven Tools wie Claudia Schmidt das vorhin auch gezeigt hat, sehr stark ähm, eingesetzt worden sind, nachgefragt worden sind, zeigt sich hier immer noch, dass eigentlich das Gefühl in den Lernenden ist, okay, da, da geht noch mehr. Also es, man kann noch mehr ähm, interagieren, man kann noch mehr ähm, diesen persönlichen Kontakt aufsetzen. Und ähm, genau, also das, das, dieses Thema Interaktion, denke ich, das wird ähm, auf der Tagesordnung bleiben. Und ähm, zeigt sich dann wiederum auch, ähm, oder bei dem Punkt der Gestaltung von Lehrveranstaltungen, dass ähm, Online-Lehre oder digitale Kurse hier ähm, die Möglichkeit haben, dass man den Kurs gut organisieren und strukturieren kann. Das kann man tatsächlich, wenn er vorher angelegt ist, weiß man ganz genau, was in den einzelnen Wochen kommt, wie man Sachen aufbereitet, ähm, wie man auch ähm, Aufgaben takten kann. Dann stellt es sich raus, dass Videos gut angenommen werden. Und ähm, das ist aber auch das, Bedürfnis ist, didaktische Reduktion, zeitliche Reduktion, also hier tatsächlich auch in, vielleicht in anderen Dimensionen zu denken als in der Präsenzlehre. Und als dritter Punkt ähm, haben wir identifizieren können, die persönliche Lehrerfahrung, also jetzt ähm, unabhängig von, von dem Kurskontext oder von dem Lehrkontext, einfach hier nochmal das Thema hoher Aufwand, also sowohl zeitlicher ähm, als auch persönlicher Ressourcen, die insgesamt in digitale Lehre reinfließen, dann wurde auch ähm, deutlich, oh, die eigene Fähigkeiten, diesen, oh, ich kann das, ich kann es besser als ich dachte, das war ein äh, Zitat, das war eigentlich sehr schön dann tatsächlich auch, wie, ähm, wie gehe ich mit einzelnen digitalen Elementen um, also ein, vielleicht eine technische Art, könnte man sagen, ein eigener Lerneffekt und tatsächlich auch, dass ähm, digitale Lehre anstrengend sein kann. Also das ist jetzt so ein Eindruck von, von denjenigen Personen, die gesagt haben, dass sie wirklich mit null Erfahrung in digitaler Lehre und Unterstützung in schnell digital in dieses Semester gespielt sind. Dann ähm, hatten wir eine weitere Frage ähm, auch an diese Gruppe gestellt oder beziehungsweise auch an alle Gruppen gestellt, ähm, aber wir haben jetzt hier für die, ähm, für, auch für die Neueinsteiger sozusagen ähm, für, ähm, für dieses Thema nochmal aufbereitet und hier wird auch nochmal deutlich, wie ähm, sich diese Personengruppe Interaktion oder Aktivierung nochmal genauer vorstellt. Und ähm, wenn man jetzt hier schaut auf die ähm, oder was gewünscht wird, oder was, was sie auch an sich als eigenen Anspruch gestellt haben, wäre hier zum Beispiel mehr Live-Veranstaltungen als Webinar, da mehr Interaktion mit Studenten und geringer Aufwand, ist durchaus auch ein legitimes Argument. Ähm, dann das Thema ähm, interaktive Videos einbinden, Breakout-Sessions in Zoom, mehr interaktive Elemente einbauen, um persönliche Note zu stärken und größere Anteil an Sitzung mit Kleingruppen. Also dieser Wunsch und ich finde, das wird hier auch noch mal ganz deutlich, tatsächlich auch den zu den zu den Studierenden, zu den Kursteilnehmenden in Beziehung zu treten und sie zu aktivieren. Also wirklich sicherzustellen, dass Studierende mit dabei sind. Also diese diese Distanz, die man einfach hat jetzt in der digitalen Lehre, die irgendwie zu überwinden. Das ist tatsächlich was, was diese Gruppe, die jetzt auch neu eingestiegen ist in diese Formate, für sich, ähm, ja, also zumindest ein größerer Teil von ihnen festgelegt hat, dass das das ist, was sie gerne in zukünftigen Durchgängen ähm, erweitern und bedenken möchten. Und ich muss an dieser Stelle auch einmal ganz kurz die Möglichkeit für einen Mini-Werbeblock nutzen, nämlich für diesen Artikel, der hier unten auf der Folie aufgeführt ist. Der ist total spannend. Ähm, da werden nochmal Videokonferenzsysteme miteinander verglichen. Der ist jetzt auch gerade neu rausgekommen. Also es ist tatsächlich ja auch so, dass hier an der FAU auch ähm, divers, also Zoom im Einsatz ist. Ich glaube auch Teams teilweise. Also das ist nochmal ein ganz interessanter Ansatz oder ein interessanter Artikel, wo solche Systeme nochmal ähm, evaluiert und betrachtet werden. Also das musste ich jetzt einmal kurz einspielen. Genau. Und dann ähm, auch hinsichtlich ähm, einmal der Perspektiven, die ähm, Perspektiven und Rahmenbedingungen hier an der FAU, auch vielleicht gerade schon hinsichtlich des Wintersemesters, aber auch unter dem Gedanken, dass ähm, die Pandemie, das zeigt sich ja gerade sehr deutlich, äh, nicht weg ist und auch noch länger da bleiben wird. Also tatsächlich die Frage zu stellen, äh, verbessern wollen würden und äh, wo sehen Sie nochmal Bedarfe? Äh, das ist jetzt hier auch die ähm, Aufnahme quasi aus dem Sommersemester, wo deutlich wird, ähm, dass sich verschiedene Kategorien identifizieren lassen. Das sind einmal ähm, äh, solche Themen wie Hard- und Software. Also hier wurde ganz deutlich eine verbesserte Ausstattung mit Hardware, ähm, ganz unterschiedlicher Art. Ähm, dann auch das Thema Personalfinanzierung, wo auch ähm, deutlich wird, dass auch ähm, Supportleistungen, hier wurde jetzt gesprochen von den dezentralen E-Learning-Stellen, dass ähm, Stellen für digitale Lehrer in den Fachbereichen wünschenswert wären, also dass tatsächlich einfach ähm, Personen da sein müssten, im besten Falle, die digitale Lehre unterstützen. Und ähm, bei dem Thema Services für digitale Lehre, da ist ein, ein ganz bunter Strauß eigentlich ähm, aufgetaucht. Einmal der allgemeine und didaktische Support, also die Möglichkeit, einfach Personen ansprechen zu können, wenn man beispielsweise technische Probleme hat, dass man ähm, ja, auf Hotlines zurückgreifen kann, dass man Beratung bekommt, wie man Konzepte umsetzt. Dann aber auch Themen wie ähm, Zugang zu digitaler Literatur, ähm, die Lehrevaluation auf digitale Lehre anpassen, einheitliche Systeme, verlässliche Informationen, also im Grunde genommen auch in, in Potpourri im Moment noch an Dingen, ähm, die eigentlich alle unter dem, dem Thema Service zusammengefasst werden können. Dann wurde noch speziell auch auf StudOn Stud in einigen Punkten eingegangen, solche Themen wie englische Anleitung für StudOn, das Thema digitale Prüfung ist auch im Sommersemester schon aufgetaucht und teilweise auch Anpassungswünsche bei StudOn, also beispielsweise Tools, die eine besondere Flexibilität noch ermöglichen oder auch auf einzelne Fächer zugeschnitten sind. Und schließlich der Punkt Regelung und Rechtssicherheit, also das Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist ja tatsächlich auch was, was jetzt nicht nur ähm, mit Corona an die Universitäten gekommen ist, also ähm, wie verhält man sich mit dem Hochladen von Literatur, das ist ja ein Dauerbrenner schon seit Jahren, was sind da jetzt finale Regelungen, solche Themen. Dann ähm, Zoom-Etikette, Würdigung von digitaler Lehre, also durchaus auch ähm, in Form von Lehrpreisen, Anerkennung, die Aufnahme leeren und departementweite Regelungen. Also das sind jetzt natürlich auch so, das kann man hier auch sehen, Äußerungen, die vielleicht auch nur von einer Person oder von zwei Personen getätigt worden sind, aber in der Summe ist es so, dass man bei einigen Themen, zum Beispiel bei der Ausstattung mit Hardware, aber auch dem Support, ähm, bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, dass man da schon sehen kann, dass es Themen sind, die eine größere Gruppe dann auch ähm, bewegt. Und ähm, dann haben wir uns auch noch einmal ähm, angeschaut, auch ähm, schließt sich auch perfekt dann an Claudias ähm, Vortrag vorher, also was Neues ausprobieren. Da ist es auch so, dass im äh, Semester, und das kann man auch verstehen, dass ja auch gerade in diesem Sommersemester vielleicht noch gar nicht daran gedacht wurde, zu sagen, ich möchte noch wieder was Neues ausprobieren, ich mache gerade genug Neues, aber dass das schon ähm, ein Thema ist, was was lernende hier an der FAU noch Neues machen wollen. Da haben ähm, einige auch gesagt, sie wollen jetzt erstmal nichts Neues ausprobieren, auch aus den verschiedensten Gründen. Ähm, Einige waren sich in der Mitte des Sommersemesters noch unsicher, was sie da mal so tun, machen wollen würden. Und dann gab es ähm, größer oder eine größere Gruppe oder mehrere Äußerungen, die sich darauf bezogen haben, tatsächlich ganz konkret mit neuen Tools zu arbeiten, also auszuprobieren, ähm, was sie bisher noch nicht ausprobiert haben. Speziell wurde auch einige Mal auf den Einsatz von Videos ähm, Bezug genommen. Das Thema E-Prüfung hat auch wieder eine Rolle ähm, gespielt. Und schließlich ähm, war wirklich das größere Thema, auch zu sagen, okay, welche didaktischen Formate und Ansätze kann ich noch ausprobieren. Auch wieder das Thema Interaktion, also das, wie gesagt, das zieht sich als roter Faden durch ganz, ganz viele Punkte durch. Dann aber auch zu schauen, okay, Lehr-Lernansätze, oft, es wurde genannt, Fit ähm, Classroom oder Blended Learning Ansätze, also hier auch zu schauen, ähm, wie Kurse noch weiter gestaltet werden können. Also eine, sowohl eine kontinuierliche, kontinuierliche Arbeit, ähm, bestimmte Tools einzusetzen, aber die dabei auch in, in durchdachte Ansätze einzubinden. Und ähm, was eigentlich ganz schön ist, und ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen hoffnungsleitend, in der Hoffnung darauf, dass ähm, ja, genau, wir haben bald in irgendeiner Form auch wieder vermehrt ähm, in die Präsenzlehre zurückkehren, zurückkehren können, dass wir auch ähm, vertiefende Interviews noch geführt haben mit einigen Lehrenden hier an der FAU und ähm, auf die Frage, ähm, was denken Sie, wie wird universitäre Lehre in Zukunft aussehen, war einhellig die Meinung in verschiedenen Worten ausgedrückt, also dass universitäre Lehre Zukunft blendet sein wird. Also ganz unterschiedlich hergeleitet, mit unterschiedlichen Motiven. Einmal ähm, Hier ähm, der Gedanke nachhaltig, qualitativ wertvoller, weil Studierende noch stärker in ihrem eigenen Tempo lernen können und gleichzeitig ähm, der Präsenzkontext gewahrt ist. Dann hier das Thema, ähm, ähm, viele wichtige Tools einzusetzen, die Dinge abdecken, für die man nicht wirklich zwei Stunden im Hörsaal stehen muss. Also auch so eine, ähm, so eine praktische Komponente dabei. Aber es wurde wirklich ganz deutlich, dass die Lehrenden, ähm, mit denen wir gesprochen haben und die eigentlich auch alle schon in der Summe längere Erfahrungen mit digitaler Lehre haben, dass sich das für, für, für diese Gruppe abgezeichnet hat, zu sagen, okay, es wird zukünftig, aus welchen Gründen auch immer, äh, darauf hinauslaufen, dass man sowohl Präsenzformate hat, ähm, die halt aber auch mit Online-Formaten angereichert sind. Und mit, genau mit dem Schlusswort oder mit der Schlusshoffnung zu sagen, okay, hoffentlich ist auch bald wieder so viel Präsenz, dass man auch von Blended Learning ähm, im Sinne von Präsenz und Online sprechen kann, würde ich jetzt hier gerne schließen und ähm, gebe zurück einmal an Sonja Hetzner. Vielen Dank.